So, also ich habe mir tatsächlich mal ein bisschen Auszeit gegönnt jetzt, es äh, waren ein paar anstrengende Wochen und ich will das Wichtigste zuerst loswerden. Am 17. September geht es jetzt weiter, das heißt wir werden erneut anpacken, die nächste Arbeitsphase steht an, das steht schon quasi vor der Tür bis zum Ende des Monats. Ja, wir haben eine Menge geschafft, ich gebe euch auch wieder ein paar Impressionen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja es war auch nicht ganz leicht diesmal. Wir hatten ein paar Rückschläge, das Internet hat am Anfang nicht im Haus funktioniert. Wir haben äh, eine Absage kassiert von einem äh, der Bodenleger, das heißt wir mussten warten. Inzwischen ist der Boden ge gegossen worden, ja alles steht soweit, Wir härtet aus. Das heißt die Werkstatt kann jetzt auch angefangen werden. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, bis zum Ende des Jahres die Werkstatt fertigzustellen. Aber es geht zumindest auch im Haus noch weiter. Das heißt wir haben äh, weitere Ansätze geplant, äh, es soll weiter aufgeräumt werden, ein Container ist weg. Adieu, Kamerad! Wir haben eine Menge Listen gemacht, wir haben auch viel davon schon geschafft, kommt vorbei, helft mit und äh, ja, mir bleibt weiter nichts zu sagen als ich freue mich auf euch und äh, ich gehe jetzt erstmal eine Runde baden. Ciao!